Gehen wir auf eine der größten Automessen der Welt und gucken uns dieses spacige Elektromodell an. Technik aus der Zukunft im Hier und Jetzt. Ein Display auf der ganzen Windschutzscheibe, das eine noch intensivere Beziehung zwischen Mensch und Automobil bringen soll, wie der Hersteller wirbt. Doch selbst damit können die deutschen Automobilproduzenten von VW bis BMW Immer weniger mithalten auf dem chinesischen Markt. Denn in China boomt der Verkauf von Elektroautos und in diese Lücke stoßen inzwischen selbstproduzierte chinesische Modelle. Von dort berichtet Marie von Mallingroth. Ein unsichtbares Wesen am Steuer: die künstliche Intelligenz. Ein voll durchdigitalisiertes, selbstfahrendes Taxi in Beijing. In ausgewählten Bezirken können Chinesinnen und Chinesen diesen Service nutzen. Noch ist es ein Test. Selbstfahrende Autos sind im Alltag noch nicht angekommen. Elektroautos aber sind mittlerweile Massenware in China. Jedes vierte neu verkaufte Fahrzeug ist hier ein E-Auto. In Shanghai sind es sogar mehr als die Hälfte. Der Markt der Zukunft. Nur bislang beinahe ohne die deutschen Autobauer. In den letzten drei Jahren gab es einen wahren Boom chinesischer Marken und Start-ups. Deutsche Hersteller hinken hinterher. Es wird für sie sehr schwierig werden, den verlorenen Marktanteil zurückzugewinnen, den sie in den letzten Jahren an die chinesischen E-Auto-Konzerne verloren haben. Sie gehen zu wenig auf die Marktchancen ein und reagieren sehr langsam auf die Bedürfnisse der Verbraucher. Das wissen auch die VW-Konzernverantwortlichen, die China als ihren, rechnet man Verbrenner hinzu, immer noch wichtigsten Absatzmarkt nicht verlieren wollen. Lasershow-Weltpremiere des neuen E-Autos von Volkswagen. Der Anspruch, es ist mehr drin in Sachen Elektromobilität. Aktuell liegt VWs Marktanteil bei E-Autos in China bei etwa 2,7 Prozent. Doch, ein Interview. Zur Frage, warum deutsche E-Autos hier so schlecht dastehen, will uns niemand geben. Auch BMW kämpft um Marktanteile in China. Bislang liegt man bei E-Autos unter einem Prozent. Doch das will man ändern. Das Herz von BMW schlage in China, so der BMW-Chef. Und es sei toll, zurück zu sein. Auch die deutsche Verbandsvertreterin hofft auf mehr Wachstum, stellt aber auch fest, das ist natürlich eine ernstzunehmende wettbewerbliche Situation, vor allem weil der chinesische Staat auch massiv so ein Unternehmen unterstützt, weil auch eine bessere Situation ist, was Rohstoffe, was Energie und andere Themen angeht. Der chinesische Staat investiert seit Jahren Milliarden in die E-Auto-Industrie. Dieser chinesische E-Auto-Batteriehersteller ist weltweit führend, produziert seit kurzem auch in Deutschland. Deutsche Autobauer sind abhängig von chinesischen Firmen. Um den Anschluss nicht ganz zu verlieren, investierte Volkswagen kürzlich mehr als 2 Milliarden Euro in die chinesische Softwarefirma Horizon Robotics. Dieser Autohersteller hat VW nun erstmals in der Rolle als Marktführer in China abgelöst, BYD. Die e automodelle sind begehrt, erschwinglich für die eher jungen chinesischen Autokäufer, die sich auch im Auto gern digital vernetzen. Deutsche Autobauer verkaufen zu teuer. Für normale Leute sind niedrige Preise ganz entscheidend. China exportiert inzwischen in etwa genauso viele Autos wie Deutschland. Auch für neuere E-Auto-Hersteller ist klar, der europäische Markt bietet Chancen. Natürlich hoffen wir, dass wir in China mehr Marktanteile gewinnen können. Und für Europa würden wir gern langfristig einen Marktanteil von etwa 20 Prozent erreichen. VW gibt bereits für einige Modelle in China Rabatt, um bis zu 20 Prozent. Ein Kampf um den Preis und auch um Innovation.